Lass uns doch mal direkt tiefer einsteigen. Was sind so die wirklich Fehler, wo du sagst, das ist eigentlich immer wieder dasselbe? So ein ganz prägnanter Fehler im Maklervertrag. Also äh, das Recht der Herzlich willkommen zur nächsten Evolution Podcast-Folge. Heute mit einem spannenden Gast, nämlich der Rechtsanwältin Claudia Beckschäfer. Und die wird sich jetzt gleich vorstellen und wir haben ein sehr spannendes Thema, nämlich den Maklervertrag und die größten Fehler, die man da so machen kann als Immobilienmakler. Und da werden mit Sicherheit die ein oder anderen spannende Erkenntnisse bei rauskommen heute. Also seid gespannt und viel Spaß bei unserem Podcast. Liebe Claudia, sei herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ja, danke für die Einladung. Erzähl doch mal ganz kurz, ähm, wer bist du und wo arbeitest du? Ja, ich äh, bin Claudia Bergschäfer. Ich habe 15 Jahre lang in Köln gearbeitet und jetzt arbeite ich seit zwei Jahren in Düsseldorf. Ich bin immer schon äh, selbstständig gewesen, habe also meine Kanzlei schwerpunktmäßig nach Düsseldorf verlagert und bin aber auch noch immer sehr gerne in Köln tätig, wenn auch mittlerweile gerne nur noch als Gast. <lacht> Lass uns doch mal direkt in äh, die Tiefe einsteigen. Also Maklervertrag, größte Fehler. Du hast ja, wir kennen uns ja schon einige Jahre. Auch Jahre. Ähm, genau, auch 15 <lacht> Jahre. Ähm, wir haben ja auch da schon äh, ein paar äh, Dinge erlebt. Was ist denn aus deiner Sicht, oder ich frage mal ganz konkret, ähm, was, was, was ist denn so so ein ganz prägnanter Fehler im Maklervertrag? Ein prägnanter Fehler ist zum Beispiel nicht die Höhe der Provision zu vereinbaren, vielleicht, wobei man dann halt eben auch die ortsübliche abstellen kann. Ein weiterer prägnanter Fehler ist äh, vielleicht nicht auf die Doppelmaklertätigkeit hinzuweisen. Für aber, den aber Fall. Genau, lass mal da mal direkt bleiben. Also äh, für mich wäre es jetzt eine totale Normalität, äh, die Höhe der Maklerprovision zu fixieren. Seit dem neuen Gesetz 23.12.2020 ist es ja E, letztendlich klar, ne, Verkäufer, Käufer müssen ja. bezahlen oder nur der Verkäufer, das genau. wäre ja auch noch eine Regelungsmöglichkeit, ne. Ähm, aber gibt es das tatsächlich, dass es da, das äh, wirklich dir Sachen, dass du Sachen erlebst, wo, wo Höhe nicht vereinbart ja, ist? ja. Es gibt, also dann gibt es auch im, im Großen und Ganzen meistens keinen schriftlichen Vertrag. Das ist dann nach dem Motto, du Schuldenprovision. Also letzten Endes, ich, ich, äh, also ich, ich habe dir das nachgewiesen, wobei dann auch schon wieder fraglich ist, was eigentlich unter dem Begriff Nachweis so fällt, ne? weil nicht alles, was Nachweis sich nennt, ist auch ein Nachweis. Nachweis hat auch qualifizierte Anforderungen. Ähm, und ähm, deswegen, wenn es keine, aber es ist, das hilft einem ja wieder die Rechtsprechung, wenn es keine äh, fixierte Höhe gibt, dann gibt es ortsübliche die ist natürlich auch von Region zu Region unterschiedliche und dann wird die halt zugrunde gelegt, aber auch nur, wenn die übrigen Voraussetzungen stimmen, halt eben, dass ein Objekt entsprechend na nachgewiesen worden ist und die Maklerleistung kausal war für den Verkauf oder Kauf des Objektes. Ne? Okay, um, um, um das mal so ein bisschen in, in, in, in Maklersprache zu übersetzen, ich mache einen Maklervertrag. Und am Ende kommt es dazu, dass ähm, der Verkäufer nicht mehr will. Ja, Also mhm. ich habe einen Käufer, einen Tag vorm Kaufvertragstermin mhm. sagt der Verkäufer, ähm, ich will nicht. Mhm. Dann habe ich doch den Nachweis gebracht. So jetzt. Nur als Beispiel. Hm. Ich habe ja den Nachweis gehabt, guck mal, ich habe einen Käufer hier, der hat eine Reservierung unterschrieben und äh, der, der will auch zum, zum äh, Kaufvertrag erscheinen und du sagst jetzt mir einen Tag vorher ab. Hm. Habe ich einen Provisionsanspruch oder nicht? Nein. Okay, warum? Weil es nicht zum Verkauf gekommen ist. Also der Erfolg ist nicht eingetreten. Maklerprovisionen sind erfolgsabhängig und Erfolg ist halt eben, dass es zu einem Kaufvertrag kommt. Wenn es nicht zu einem Kaufvertrag kommt aus äh, Verschulden, also aus, sagen wir mal, Willkür des äh, Käufers oder Verkäufers, dann hat man möglicherweise einen Aufwandsanspruch, aber auch nur, wenn man den vorher halt eben definiert hat, also auch vereinbart hat. Man mhm. muss ihn nicht nur dem Grunde nach vereinbaren, dass jemand einen Aufwand schuldet für den Fall, dass er einen Tag vorher abspringt, sondern auch, was da drin enthalten ist, also welche position Fahrtkosten pro Kilometergeld, dies und das und jenes, Papierkosten, Besichtigungstermine, Pauschale, natürlich auch nicht mehr als irgendwie ein Hochschulprofessor, sondern halt eben, dann halt eben, was weiß ich, 55 Euro oder sowas. Also keine jetzt mal. Ja, 500 Euro die genau. Stunde oder sowas. Aber und sie müssen vor allen Dingen vereinbart sein, man kann sich nicht nachher hin, setzen und in so einer Art Sanktionscharakter das jetzt mal alles zusammenschreiben und sagen so und am besten dann eine Rechnung präsentieren, die noch höher ist, als die Provisionsrechnung gewesen wäre oder sowas. Okay, aber dann sind wir doch jetzt automatisch schon, wenn jetzt dieser Fall eintritt, ja. sind wir doch automatisch schon bei dem Thema Aufwandsentschädigung. Wenn der, ne? wenn der Verkäufer oder der Käufer vom Vertrag Abstand nimmt. Genau, ne? also das heißt, wenn ich es ja, vorher ja vereinbare. Wenn ich vorher vereinbart habe, dann kann ich mir überlegen, was kann ich geltend machen. Okay, also grundsätzlich ist ja so, ein, ich sag mal, eine solide Vereinbarung sieht ja auch vor, hey, lieber Verkäufer, lass uns auch mal darüber sprechen, warum auch immer und wodurch auch immer bedingt, es ist die mögliche Option dass du nachher doch nicht verkaufen willst. Dann habe ich aber meine Arbeit gemacht als Makler. Mhm. Ja, finde das natürlich nicht so sexy, wenn mhm. du dann sagst auf einmal, ich will nicht. Mhm. Ähm, das würde ich gern mit dir regeln. Mhm. Wie mache ich denn das? Ja, wie gesagt, ähm, man muss für diesen Fall, das ist ja, so steht ja auch in 2 BGB, dann halt eben sich überlegen, welche Positionen will ich auf dich umlegen. Und diese müssen konkretisiert werden. Plus Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer müssen dort auch stehen. Ja? Mhm. Und ähm, sie dürfen auch im Endeffekt, darf man nicht, einen Betrag erreichen, der die Provision erreicht ne? oder auch nur die Hälfte der Provision erreicht, weil das einen Druck ausübt auf jemanden, also der die Entscheidungsfreiheit letzten Endes beeinflusst. Oh Gott, wenn ich jetzt für einen Vertrag zurücktrete, muss ich genauso viel Provision bezahlen, als hätte ich den Vertrag jetzt abgeschlossen habe mhm. aber nichts davon. Also es darf also keinen wirtschaftlichen Zwang erzeugen. Da ist die Rechtsprechung, was es jetzt erreichen darf, der Höhe nach auch ein bisschen unterschiedlich. Okay, zwei Möglichkeiten, die ich jetzt sehe. Erste Möglichkeit ist, ich sage, ich weiß ja das alles nach halte das auch sauber nach also ich würde jetzt aber mal meinetwegen sagen okay eine Besichtigung kostet 55 Euro pro, pro interessent und, und bla, bla bla ja also ja. ich weiß das alles nach ja wie eine Art Leistungskatalog sozusagen wie ein ne? und weiß das wie ein Fadenbuch nach ja. Ja? das natürlich in der Regel für viele Makler sehr anstrengend ist ne ja ja und vor allen das dann nachher ja noch mal zu belegen ja. ne? ähm, was was habe ich für eine Alternative oder was hätte ich für eine Alternative kann ich eine pauschale vereinbaren oder naja, oder wie ist das in der AGB wenn ich jetzt eigentlich in der nicht also pauschalen sind da halt eben auch sehr schwierig äh, vor allen Dingen weil sie meistens der Höhe nach übersetzt sind ne? also wenn ich eine pauschale vereinbaren würde dann tatsächlich nur eine die das zulässige der äh, prozentualen Höhe erreicht. Ne? Welche das ist, muss man immer im Einzelfall sich vorher vielleicht sagen lassen. Ne? Also es kommt auch sehr stark auf die Region mhm. an. Aber wenn ich jetzt sage 10 Prozent der Provision, der Maklerprovision, hältst du das für streitbar das halte oder eher ich für, für realistisch? realistisch. Ja. Aber prinzipiell ist Pauschal natürlich auch immer ein schwieriges äh, Thema in äh, AGB-Regelungen. Okay, agb regelung Jetzt mhm. gibt es ja noch die Möglichkeit, besondere Vereinbarungen äh, handschriftlich. Handschriftlich und mit Blut signiert. Das Problem ist ganz einfach nur, wenn man diese handschriftlichen mit Blut signierten Vereinbarungen mehr als einmal verwendet, ist es schon eine AGB. Oder wenn man es mit dem, mit dem Absicht verwendet, äh, äh, aufsetzt, es mehrfach verwenden zu wollen, ist es auch schon eine AGB. Das nützt einem dann auch nichts mehr. Da müsste man sich die Mühe machen, tatsächlich jedes einzelne Vert individuelle Vertragswerk so dermaßen exotisch anders klingen zu lassen, dass es niemals wieder äh, auf denselben... Grund zurückzuführen ist, was aber schwer ist, weil man will ja Geld von jemandem. Ne? Darum okay. geht es ja. Okay, also ist es schlau, wirklich professionell zu arbeiten und ähm, ein, eine Art äh, Preiskatalog zu ja. haben? Und den auch zum Beispiel an den Auftrag anzuhängen und zu sagen, hier pass auf, das ja. kostet das, das kostet das, das kostet Für das. Für den Fall, dass der Vertrag nicht zustande gekommen ist und maximal in Höhe von. Das ist ja in der Art wie bei einem Mietvertrag die Bagatellklausel oder sowas. Art. Genau. Also mehr darf es aber nicht werden. ne Genau. Okay, super. Mhm. Dann haben wir das schon mal. Das ist ja schon mal auf jeden Fall ein wertvoller Tipp. Äh, super, vielen Dank dafür. Ähm, jetzt haben wir, es gibt ja diese sogenannte Verweisungsklausel. Mhm. ja Das ist ja immer so ein äh, geflügeltes Wort. Können wir einmal kurz definieren, was ist das überhaupt? Was ist eine Verweisungsklausel? Verweisungsklausel. Klausel ist also, wenn ein Kunde an den, äh, wenn ein Interessent an den Kunden rantritt, dass er den Kunden weiterverweisen muss an den Makler. Mhm. Ja. So. Und andersrum halt eben auch hinzuziehen muss den Makler. Also, das geht in beide Richtungen. Ne? Und. Ähm, diese Hinzuziehungs- und Verweisungsklauseln sind ähnlich problematisch wie äh, ähm, Reservierungsvereinbarungen und sonstige Klauseln, die sind halt eben als AGB nicht wirksam gegenüber einem Kunden. Ne? Also Allgemeine Geschäftsbedingungen ist da nicht möglich, man kann nicht einfach stillschweigend in seinen Vertrag reinschreiben, du hast aber jeden an mich äh, zu verweisen und mich überall hinzuzuziehen, wo es darum geht, dein Objekt zu verkaufen. Weil Was soll daraus resultieren? Ein Schadensersatzanspruch in Höhe der Provision? problematisch, ne, weil das wirkt auch wieder einen äh, wirtschaftlichen Druck auf den Verkäufer aus und ist insofern dann natürlich dann wieder leicht unwirksam. Okay, aber der Verkäufer, ich frage jetzt mal ganz kritisch nach, aber der Verkäufer macht doch einen qualifizierten Alleinauftrag mit mir als Makler. So, also ist ihm doch klar, ähm, weil qualifiziert, Alleinauftrag, also exklusiv, mich und keinen anderen, ja, also für die Zeit äh, hat er nur mich zu lieben, so ungefähr, ja, ist ja fast wie Das Ehe. funktioniert <lacht> noch nicht mal in der Ehe, wollte ich ja, gerade sagen. Ja, genau, sagen. genau, äh, aber jetzt äh, Spaß beiseite, ähm, aber das, das, das ist doch mal das, was der Makler denkt, ja, so nach also dem ist der, der Makler denkt, aber der Makler ist Unternehmer und wenn er es wie in der Regel natürlich mit einem Verbraucher zu tun hat, ist halt eben gegenüber dem Verbraucher, Verbraucherschutz steht über alles, fast noch über Klimaschutz, dann ist es halt unwirksam. Das geht ganz schnell. Ne? Okay, also auch wieder besondere Vereinbarungen. Ja. Wenn ich die aber jetzt, sagen wir mal, handschriftlich mache und ich mache die jetzt zweimal wieder ähnlich, stehe ich doch wieder in dem gleichen Spiel wie genau. gerade. Also Richtig. ich muss es auch immer wieder anders formulieren, neu erfinden. neu erfinden. vielleicht noch mal nochmal ein paar, ein paar Wörter Oder durchstreichen, den vom wieder Kunden neu schreiben lassen in seinen eigenen Worten oder vom Kunden schreiben lassen, von den eigenen Worten, ja, also das ist state of the art, keine andere Chance, muss sein, wenn man das vernünftig machen will. Ja. Ne? Also nur damit wir mm. da klar sind, ne? weil die meisten denken ja oder viele denken ja immer, ja, ja. für ihn halt, gilt das nicht. Das sind berühmte letzte Gedanken vor Gericht. <lacht> also äh, das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen ist halt eben ein weites, was das Ganze angeht, es gilt halt der Grundsatz der Vertragsfreiheit und mit so einem qualifizierten Makler- und Alleinauftrag begibt man sich ja einer Vertragsfreiheit ne, im ganz großen Sinne. Mhm. Ja, und äh, es, was, wenn dann bindet man sich ein halbes Jahr oder wie lange soll das gehen? Ein Jahr an eine Person, die man nach einem Tag halt eben nicht mehr liebt. In der Ehe kann man wenigstens eine Blitzscheidung in irgendeiner Form einreichen, das oder annullieren, oder man war geschäftsunfähig, ja. Aber da, ich war betrogen bei Abschluss des Maklervertrags, okay. Ja, genau. Ja, ja. Vollrausch. Ja, ja. Also, Verweisungsklausel eigentlich genau dasselbe. Ja. So, jetzt aber nochmal zur Höhe. Wenn ich, also nehmen wir jetzt mal an, ich habe alles sauber gemacht, ich habe das äh, den Kunden schreiben lassen mit seinen eigenen Worten. Er macht es jetzt doch nicht an mich verweisen. Und so. er verkauft jetzt, er ja. verkauft jetzt an einen Interessent, der sozusagen ja. Ja. Ja. auf der Basis meiner, meiner ähm, Werbung, mhm. ja, meiner mhm. exorbitant mhm. coolen Werbung, die ich gemacht habe, mhm. ja meinten dann Einkaufinteressenten auch ich klingel mal abends um 19 Uhr am Donnerstagabend bei dem zu Hause und sag ah und äh, ich habe gesehen, sie wollen verkaufen und äh, ähm, der Makler war nicht erreichbar, der böse böse Makler, ja? Und äh, können sie mich denn nicht reinlassen, so? Und der wird jetzt vielleicht weich, sagen wir das mal, das würde jetzt passieren. Was ist denn dann? Dann wenn das alles wirksam gelaufen ist, dann hast du am Ende einen Schadensersatzanspruch mhm. und äh, wie hoch wird der Schadensersatzanspruch wohl sein können? So In wie der Provision. Provision. Genau. Ja, hm. Abzüglich ersparter Aufwendung. Hm. Ja, ersparte. okay. ja, ersparter hm. Aufwendung. Also wenn du üblicherweise äh, nach deiner Tätigkeit, die dann abgebrochen worden ist, weil sich nicht an die Verabredung gehalten worden ist, dich hinzuzuziehen, du dann äh, aufhörst, ab der Stelle kannst du dir eine ersparte Aufwendung entgegenrechnen lassen, beispielsweise. Du hattest beispielsweise nur einen Besichtigungstermin, üblicherweise bei einem solchen Objekt sind zehn Besichtigungstermine, kannst dir 9 mal 55 Euro entgegenhalten, das sage ich jetzt mal zum Beispiel. Also ja. ist natürlich jetzt ein weites Feld, aber das grundsätzlich ja. natürlich nur in Höhe der Maklerprovision. Wobei natürlich das Thema Maklerprovision äh, und ähm versus äh, Entschädigungsleistungen jetzt zum Beispiel für eine Besichtigung, ja eigentlich auch ein bisschen Nonsens ist, weil der Makler schuldet ja eigentlich keine einzelerbrachte erbrachte Leistung, sondern er schuldet ja das Ergebnis Richtig. am Ende des Tages. Wie ist denn das? Wie ist das was? Also das kann man… Also das, das, also das Ergebnis, ja, weil weil, mhm. wenn er jetzt sagt, äh, äh, also wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein System, ja, wie wir, haben ja ein sehr schlaues äh, Verkaufssystem äh, für unsere Kunden und äh, was ja auch das Ganze reduziert auf wenige Besichtigungen ja, dass es okay. auch entspannter ist für den Verkäufer. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, was, was, was, was ist dann mit, mit äh, Kosten, also sprich die, gegen, die man sich gegenrechnen lassen muss? Weil muss man, das kann sein, dass es gar keine vorhanden sind. Ich sage hm. nur, das ist vom Grundsatz her, dass man sich halt eben nicht in voller Höhe, wenn jemand sich vertragswidrig äh, verhält, dann in voller Höhe einen Schadensersatzanspruch geltend machen lassen kann, ähm, dass man sich ersparte Aufwendungen halt eben grundsätzlich entgegenhalten lassen muss. Was das im Einzelfall ist, das ist wie immer, äh, muss man prüfen. Ja, ja, okay, verstehe. Hm. Dann haben wir noch das Thema oder, oder die generelle Frage, was sind denn so die Sachen, die dir auffallen, was sind so die wirklich Fehler, wo du sagst, das ist eigentlich immer wieder dasselbe? Ähm, das ist halt so ein, so, so, so, so ein Thema bei Maklerverträgen oder auch Einstellungen, Sichtweisen der Makler oder versus auch der Verkäufer. Warum, also ich denke häufig ist auch, wird eine Provision nicht bezahlt zum mhm. Beispiel. Ja? Mhm. So, was, was, was kommt dir da so in der Praxis an Fällen unter, ähm, wo du vielleicht manchmal auch so ein bisschen schmunzeln musst und sagst, das hätte man jetzt irgendwie anders lösen können? Also wenn man einen sauberen Vertrag hat, dann beschränkt ähm, sich die Gegenseite eigentlich in der Regel darauf zu sagen, der Makler Provisionsanspruch wäre verwirkt, weil der Makler hat sich gar nicht richtig verhalten, beispielsweise ähm, er hat mir nicht gesagt, dass es ein höheres Angebot war, gab. Das höhere Angebot habe ich dann zufälligerweise erfahren von dieser Person und habe dann den Vertrag geschlossen. Er hat gesagt, er hat mir nicht weitergegeben, eine E-Mail des Verkäufers, dass das, äh, wann das Dach, das als neuwertig mhm. ausgewiesen war, wirklich saniert worden ist. Das ist schon 20 Jahre her. Ich ging davon aus, dass es maximal fünf. Also, irgendwelche Obliegenheitspflichten und so weiter. Mhm. Transparenzgeschichten. Man glaubt ja auch nicht, dass irgendeine, so eine belanglose E-Mail, die irgendwann mal von irgendeiner Person geschrieben wird, dann plötzlich äh, eine Relevanz. Wann's, also Füße entwickelt und einem plötzlich entgegengehalten wird. Ne? Mhm. Also es wird dann alles versucht, äh, gegen einen zu verwenden. Ne? Und ich kann eigentlich nur letzten Endes auch immer raten, dass der ähm, Makler halt eben auch besonders transparent ist im Hinblick darauf, wann er mit wem welche Besichtigungstermine durchgeführt hat, wie die Person heißt und wie die Kontaktdaten sind. Weil sollten die sich... Vorher schon mal vor Kontakten, bevor der Kontakt weitergegeben worden ist, dann ist der Markt, ist die Marktleistung eigentlich nicht erbracht formal. Ne? Ähm, das ist zwar dann ein Fall der Umgebung, aber es ist trotzdem schlecht. Okay. Komme ich noch zu einem Thema, was auch immer wieder aufkommt und auch durchaus spannend ist. Jetzt hat ein Verkäufer über längere Zeit schon versucht, seine Immobilie zu verkaufen. Mhm. Alleine erstmal mhm. privat, Normal. dann über einen anderen Makler. Mhm. Das sind so die nennen Sie mal Maklerhopper, ja, ja. also die hoppen von einem Makler ja, zum ja. nächsten. Und natürlich ist dann jeder Makler natürlich erstmal ja. scheiße ja? Ja. und schlecht und, mhm. und und dann geht er wieder zum nächsten, ja. Und weil letztendlich das Endergebnis natürlich immer dasselbe ist, der, der Verkäufer hat einen, also hat eine Idee, die, was er bekommen will und haben muss. Und ähm, die Makler versprechen ihm dann immer schön, äh, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin und dann klappt es dann doch nicht. Und äh, bis der Verkäufer tatsächlich versteht, dass er vielleicht falsche Vorstellungen hat, äh, sind dabei ja so einige Makler durch. Und jetzt kommen wir zu dem, zu dem Problem, dass der erste oder zweite Makler, sagen wir mal der erste, der meldet sich jetzt. Und sagt, ja, Moment mal, ich habe gesehen und so weiter. Sie haben jetzt dann einen anderen Makler. Ähm, ich habe aber jetzt ja hier jede Menge Kaufinteressenten. Und wenn Sie an einen dieser Kaufinteressenten verkaufen, dann will ich meine Provision haben. Das Was kann hast du durchaus noch? passieren, wenn mhm. dieser Kaufinteressent vorher von dem Makler nachgewiesen worden ist. Und nach ähm, einem Ablauf von ungefähr sechs Monaten, nach dieser letzten Nachweishandlung dieses Maklers gegen. Sechs Monate. Mhm. In der Regel. Ähm, dann ein Kaufvertrag zustande kommt, dann hat er einen Anspruch gegenüber seinem Vertragspartner auf Zahlung der Maklerprovision. Volle Provision? Ja. Volle? Ja. Hm, okay. Also das wäre wär Fall 1. Ja? Ja. Äh, wie ist denn jetzt, ähm, gibt es da irgendwelche Lücken oder gibt es da irgendwelche Problemfälle, wie auch die ähnlich wie die Verweisungen, die AGB-lastig sind und so weiter oder ist das tatsächlich im BGB schon geregelt? Das ist in der Rechtsprechung geregelt. In der Rechtsprechung. Ja, ja. Wie gesagt, das Maklerrecht besteht eigentlich aus einem Paragrafen plus jetzt noch so ein paar Folgeparagrafen für unwahrscheinliche Fälle, also jetzt mit dieser Regelung ab 23.12.2020. Also heißt also im Prinzip eigentlich, ich muss als Makler, wenn ich ein Objekt übernehme, wo vorher ein anderer so. Makler im Spiel war, ja. Dann muss, ich auf, dann muss ich aufpassen, muss ich vorsichtig sein. Ja, dann würde ich mir vielleicht vom Käufer, also vom Verkäufer eine Liste geben lassen, der Personen, die vom Makler benannt worden sind, um das schon beispielsweise schon mal auszuschließen. Mehr kann man an der Stelle wahrscheinlich jetzt auch erstmal nicht tun. Oder direkt sich mit dem Makler, der vorher im Spiel war, äh, auch in Verbindung zu setzen oder, oder und sagen, lass uns hier gemeinsam... Gemeinsam ein Jahr warten, bis irgendwelche Ausschlussfristen vorbei sind oder mhm. aber zu einem Verkaufs einem Preis verkaufen, der äh, plus 10% drüber oder drunter ist vom ähm, Exposépreis des Vormaklers, weil dann entfällt auch die Kausalität. Ist so, ja? Mhm. Also das heißt, wenn zu einem anderen Preis verkauft ja. wird, als der vorherige Makler äh, das beworben hat, wie mhm. 10%? Ja. Okay, also das also, heißt, weil das wir, hatten so ne? genau, also wir hatten jetzt gerade so einen Fall. Pauschale Richtwerte, ne? Genau, wir hatten jetzt gerade so einen Fall, wo, wo einer unserer äh, Teilnehmer, unserer Kunden, also die nachgewiesene Person kauft zu einem anderen ähm, Kaufpreis als damals mit dem Vormakler besprochen. Ja, Plus minus 10%, dann fehlt die ähm, Konkurrenz der, der Nachweishandlung. Ja? Das eigene Handeln des Maklers war nicht mehr kausal für diesen Vertragsabschluss. Das wird nur bis zu einem gewissen Umfang vermutet. Dann ist man da auch raus. Kann man das dann schon vorgerichtlich so schon äh, klären oder Klar. wird der andere Makler dann trotzdem sagen, ja Moment mal, aber das der sieht das wahrscheinlich nicht ein. Ne? also der erste äh, Es Makler gibt sehr, sehr viele Ansichten, die sind rechtlich vertretbar und dennoch falsch. Ne? Natürlich geht er dann halt eben, weil er meint, es ist sein gutes Recht vor Gericht und vor Gericht kriegt man halt eben auch nicht Recht, sondern Urteil, wie es dann ausgeht. Ne? Mhm, genau. Also, nur grundsätzlich ist das so vorgesehen, die ganze Geschichte. Ne? Okay, verstehe. Ja? Ich meine, der Gegner kann ja sagen, das ist alles konstruiert. Und ja. dann hat man beispielsweise irgendwelche Beweisprobleme oder sowas in der Art oder oder er kann beispielsweise sagen, das ist so ein, so ein äh, exklusives Objekt und das ist so besonders, deswegen ist da jetzt, gilt keine statische Grenze von 10%, sondern bei diesem besonderen Objekt muss eine Grenze von 25% gelten oder sowas. Oder mhm. wenn es besonders teuer ist, dann gilt zum Beispiel die Zeit äh, der, Netz, der letzten Nachweishandlung durch den Vormakler bis zum Verstreichen der Kausalität ist dann länger. Also wenn also nicht sechs Monate wie beim durchschnittlichen äh, ähm, Familienhaus oder sowas eine Art oder Eigentumswohnung, sondern bei einer der Villa ja, mhm. von 20 Millionen Euro, wirst du wahrscheinlich drei Jahre warten müssen, bis du quasi die Konkurrenz entfallen lassen kannst. Ne? Verstehe, ja. verstehe. Also wir fassen mal zusammen. Also der erste Punkt ist, das heißt, innerhalb des, der, der Maklervertrag an sich ist ja im Prinzip Relativ ganz… Relativ eindimensional. Genau, simpel. Ja. Die meisten Sachen sind eh im BGB geregelt, oder? Ja, also total. Also die, ja, also, also selbst die Fälligkeit der Maklerprovision natürlich ist nach Abschluss des Erfolges, nach Abschluss des Kaufvertrages quasi Fälligkeit sofort. Ne? Ja, genau. Ja, und nicht irgendwie Eingang Wenn, des Geld, Geldes genau. oder Abschluss des Urlaubs oder weiß der mal was, ne? also, Sondern eigentlich sofort. Genau. So, aber hier drohen ja wieder kleine Problemchen, ne, weil, wenn jetzt der Verkäufer keine Kohle hat, dann wäre es halt natürlich schlau, wenn man es entweder schon vorher geklärt hat äh, und weiß, der hat das Geld nicht und man muss eben warten, zum Beispiel, bis der Kaufpreis geflossen ist. Aber es wäre halt schlau, also wenn man. Es schlau von Seiten des Verkäufers. Vom, von Seiten des Maklers ist es natürlich grundsätzlich äh, attraktiv, den Anspruch ab sofort zu haben. Ne? Vielleicht kann man klar. sich auch gar nicht mehr leiden oder sowas in der Art. Ja, ne? ja. Aber darüber, es geht ja nicht um Bestrafen. Aber grundsätzlich ist es für den Makler dann natürlich besser einen Anspruch für, einen lupenreinen Anspruch für sofort zu haben. Absolut, ja. Hm. Es muss aber dann auch so sein, dass der Verkäufer es tatsächlich bezahlen kann, ja, und, und oder zumindest mal, dass man darüber gesprochen hat und es regelt. Ne, ja, naja, ja wird es ja im, im Zweifel, wenn er nicht belastet bis, ist, bis unter das Dach führst, dass er, dass er dann halt eben das aus dem Kaufpreis bezahlen genau. kann. Da kann man ja dann auch entsprechend gegebenenfalls äh, Maßnahmen ergreifen. Aber das muss alles nicht sein. Am besten ist, und dann entfällt auch meine Existenzberechtigung, dass man sich einig ist. Das, das ist auf jeden Fall das ist das Sinnvollste. Das, das Nächste ist halt, dass, also im Prinzip, na klar, Hohe der Provision, dass das vereinbart ist und so weiter. Aber im Endeffekt sind die anderen Dinge wie Verweisungsklausel ähm, ähm, definitiv einfach handschriftlich gesondert zu vereinbaren, damit man da sauber und safe ist. Richtig? Ja. Alles andere macht keinen Sinn. Nein. Und alles andere führt zu Ärger. In der Geschichte des Maklerrechts ist es noch keinem gelungen, so etwas mit allgemeinen Geschäftsbedingungen wirksam eigentlich äh egal was ja. ob Aufwandsentschädigung oder ja. eben äh, Aufw viele hochbezahlte Anwälte haben sich da an Einigungen versucht und es hat glaube ich trotzdem nicht geklappt genau. also wir sind uns einig das ist ein auf jeden Fall immer wieder spannendes Thema ja es ist eine never ending Story das, genau. das finde ich auch das Faszinierende was sich alles um diesen einen Paragraphen rankt also wir haben ja andere komplexe Regelungswerke ob es das Werksvertragsrecht ist oder das Versicherungsvertragsrecht oder sowas da sind oder Handels- und Gesellschaftsrecht da sind Hunderte von Paragraphen Maklerrecht ist nur einer eigentlich Wesentlichen, ja, gut. eine gut, Verwirkung und jetzt hier, wer zahlt wann Provision seit Neuestem, aber äh, schon viel. Okay, man muss ja aber im Grundsatz als Makler darauf einstellen, in dem Moment, wenn etwas nicht gut läuft, wenn es irgendein Problem gibt, meistens ist es ja, äh, was weiß ich, wird vielleicht nicht zu dem Kaufpreis verkauft oder irgendwas, äh, egal was, irgendein Problem halt, mhm. ja, das dann auf jeden Fall das Thema Abwertung droht, mhm. also das heißt, der Verkäufer versucht, dem Makler mhm. natürlich schlecht dazustehen mhm. zu lassen. Mhm. Ja. Und, und, und in der Quintessenz heißt mhm. es, hey, mach einfach einen wirklich coolen, guten Job, mhm. achte auf die rechtlichen Ja, Dinge. man muss, glaube ich, einfach so sagen, also wie im Strafrecht, alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden. Mhm. Also man muss es wirklich auch in seinen E-Mails, im Duktus da irgendwie ein bisschen äh, souverän bleiben. Ähm, weil alles wird versucht werden, um einen als äh, eine pflichtwidrige Tätigkeit irgendwie nachzuweisen, treuwidrig. Die hm. erfordert, die Provision zu verwirken. Ja. Man muss sich mal vorstellen. Man muss sich das mal vorstellen, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, dass man sein, seinen Geldanspruch verwirkt hat. Also das gibt es im Baurecht oder im, im sonst nicht. Da muss man mangelhaft gearbeitet haben oder sowas. Ne? Aber also das es nur bei Maklern. Ne? So gibt's das. Also, also, ich finde, das ist äh, die, das, das äh, schärfste Schwert eigentlich, was äh, das BGB so kennt, ne? Also. Aber dann auch nicht irgendwie so äh, stufenweise, so abgefedert, so leichte Beleidigung macht 10% oder sowas. <lacht> so, da, <lacht> <lacht> sondern einfach so und dann tut die komplett die, ne? <lacht> ja, okay, aber, aber das, natürlich, das ist natürlich aber klar, da muss, muss der Makler halt auch eben sich darüber bewusst sein, äh, einfach wirklich einen guten Job zu machen, keine falschen Versprechungen abzugeben, ne sauber dokumentieren. Und greifbar zu sein. Ne? Ja, genau. Mhm, genau wie sauber so eine dokumentieren. Genau. Eigentlich, was man immer so nachsagt, dass er so glatt ist, ne? Das ist ja. Ist ja auch teilweise so eine üble Nachricht, aber eigentlich ist es doch sein Schutz. Ja, ja, verstehe. Liebe Claudia, vielen Dank. Das ja. waren auf jeden Fall sehr, sehr coole äh, Tipps äh, und ähm, finde ich sehr, sehr deep schon hier an der Stelle. Wenn euch das da draußen gefallen hat, dann zuallererst mal ganz wichtig, die Daten von der Claudia setzen wir hier unter das, äh, in die Infobox rein, dass ihr euch natürlich auch mit ihr in Verbindung setzen könnt, wenn ihr Rat und Tat als Immobilienmakler braucht. Kann ich natürlich wärmstens weiterempf äh, weiterempfehlen dann unseren YouTube-Kanal auf jeden Fall zu abonnieren. Folgt uns auf den sozialen Medien, Instagram, Facebook, LinkedIn. Und ähm, ja, wenn ihr vor allen Dingen all diese Probleme im Vorfeld schon sauber und smart lösen wollt und sozusagen die Claudia mehr als Ratgeber haben wollt, dann seid ihr natürlich auch bei uns in unserem Coaching sehr gut aufgehoben. Und dazu könnt ihr auch hier in der Infobox ähm, auf den Link klicken und eine kostenfreie Coaching-Session vereinbaren. Und wir sehen uns und ich freue mich von dir zu hören. In diesem Sinne, alles Gute und bis demnächst. Also das Video, das Seminar fand ich total klasse. Ich habe auch einige tolle Ansätze mitgenommen und ich bin froh, wenn morgen Montag ist und ich dann mal starten kann mit den Ansätzen. Danke. Jederzeit wieder.